Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Christus. Und wenn jemand das nicht anerkennt, dann ist er antichristlich. Der Koran erkennt es nicht an, weshalb er antichristlich ist und nicht von Gott kommt, weshalb wir Abstand vom Koran und seinen Lehren halten sollten. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen wird. Und er ist tatsächlich schon da.